Requirements Engineering, auch Anforderungsanalyse genannt, ist eine der Hauptaktivitäten des Softwareentwicklungsprozesses. Hierbei werden die Anforderungen an das zu entwickelnde System durch ein systematisches Vorgehen definiert, kommuniziert, dokumentiert, priorisiert und verwaltet. Das Hauptziel von Requirements Engineering ist es, ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen unter allen Projektbeteiligten herzustellen. Nur durch den Einsatz von Requirements Engineering ist es möglich, die Erwartungen aller Stakeholder zu eruieren, Prognosen über Termine und Kosten eines Projektes abzugeben, eine Reduzierung der Entwicklungskosten zu erreichen und Chancen und Risiken eines Projektes effizient zu managen. Requirements Engineering beeinflusst damit nachhaltig die Qualität der Ergebnisse eines Entwicklungsprojektes.